Liebe Studierende, die Corona-Infektionszahlen sind leider nicht rückläufig, trotz der Kontaktreduktion. Die aktuelle Corona-VO des Landes Baden-Württemberg legt fest, wie jetzt privater und beruflicher Kontakt stattfinden kann. Was bedeutet das für Sie und Ihr Studium für Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Praxisphasen? Die bekannten Hygieneregeln bleiben. Im gesamten Hochschulgebäude tragen Sie eine Mund-Nasen- Bedeckung. Das gilt auch während einer Lehrveranstaltung an Ihrem Sitzplatz. In den Außenbereichen des Hochschulcampus gilt ebenso Maskenpflicht, wenn Sie den Mindestabstand untereinander nicht einhalten können. Das kennen Sie alle und Sie halten sich alle in hervorragender Weise daran und dafür danken wir Ihnen sehr herzlich. Neu ist für Sie, Präsenzveranstaltungen finden bis Semesterende, also bis Ende Januar 2021, nur dann statt, wenn dies zwingend erforderlich ist, um einen erfolgreichen und ordnungsgemäßen Studienverlauf sicherzustellen. Ob Teile Ihrer Lehrveranstaltung in Präsenz stattfinden werden, entnehmen Sie bitte den Informationen zur jeweiligen Lehrveranstaltung auf Elias. Wir bieten Ihnen weiterhin Arbeitsplätze in der Hochschule an, zum Beispiel, wenn Sie eine stabile Internetverbindung brauchen oder hier konzentrierter arbeiten können. Über die Art und Organisation von Prüfungen, die laut der Studienprüfungsordnung Ihres Studiengangs als Prüfungen in Präsenz ausgewiesen sind, Klausuren und mündliche Prüfungen, informiert der Prüfungsamtsleiter Sie noch vor Weihnachten. Viele von Ihnen kennen bereits die Alternativen, die die Studiengangsleitungen entwickelt haben. Wir freuen uns, dass alle Studierenden ihre Praktika aufnehmen konnten. Unsere Praxisämter haben hier mit den Praxiseinrichtungen enormes geleistet. Vielen Dank dafür! Es gibt sogar einige wenige Studierende, die ihre Praxisplätze im europäischen Ausland antreten konnten. Theoriesemester im Ausland sind für dieses und das kommende Semester mehrheitlich abgesagt. Wenn physische Kontakte gar nicht möglich sind, ist dies sicher eine gute Entscheidung. Unser International Office bietet eine Reihe von Veranstaltungen an, die International at Home realisieren, zum Beispiel die International Talks. Schauen Sie bitte auf unserer Hochschulwebsite. Das wichtige Fazit im Blick auf Ihr Studium lautet, Sie können es in der Regel Studiendauer abschließen auch unter den Rahmenbedingungen die durch die Pandemie gesetzt sind verlängert sich abgesehen von wenigen Ausnahmefällen ihre Studienzeit nicht. Danken möchten wir Ihnen für die enorme Umsicht, mit der sie sich in den letzten Wochen und Monaten auf dem Campus bewegt haben. Das verstehen wir als Ausdruck ihrer Solidarität. Bleiben Sie Digital in Kontakt. Nutzen Sie auch gerne das lokale, nicht kommerzielle Netzwerk FHZ für Freiburg hält zusammen. Ihnen allen wünschen wir, dass Sie gesund bleiben und dass Sie trotz der momentanen Rahmenbedingungen mit Freude und mit dem Erfolg, den Sie sich vorstellen, Ihr Semester abschließen.